Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. <lacht> Willkommen zurück zu VARIOS. Und es ist endlich soweit, die Atombombe platzt. Heute haben wir einen Masterplan geschmieden. Er funktioniert folgendermaßen. Long story short, wir laden Creeper MC ein mit uns, um eine bestimmte Uhrzeit zu falten Doch was er nicht weiß, ist, dass wir zur selben Zeit Ziani einladen, welcher auch nichts davon weiß. Krass, oder? Damit wollen wir erzielen, dass wir in einer Folge zwei Spieler, die in keinem Team mehr sind, gleichzeitig töten. Der Plan, den ich hier gerade in meinem kranken Hirn habe, der ist sowieso schon richtig episch. Hat unser Plan geklappt? Wie ist es ausgegangen? Das erfahrt ihr jetzt! Wir gehen aber wirklich erst drauf, wenn beide drauf sind. Erst dann gehen wir drauf. Ja, ja, und dann gehen wir drauf direkt. Sie haben nichts drauf! Sie haben nichts auf dem Server drauf! Okay, die zwei sind drauf! Komm, Beide! Drei, zwei, okay, drei, zwei, eins! eins. Ich bin drin, ich, ich bin drin, ich bin drin! Okay! Hi! <lacht> Hi. Oh ah. mein Gott, die wissen gar nicht! Okay, äh... Äh, ready? <lacht> <lacht> Leute, ich muss... Okay, komm! Komm, komm, komm, komm! Ja, ich glaube, ich kann mich noch nicht bewegen! Ich auch noch nicht! Okay, jetzt! Okay, äh, lass Inventar sortieren und dann drauf. Ja, wir müssen erstmal zum Portal. Lass Mitte. Äh ja. Erstmal erst Portal. Ah, da bist du, bist du das? Das bist du, warte, ich muss mal kurz hin, mal kurz stehen. Äh, ich muss kurz mein Inventar sortieren. Also, dia werden nur. Äh, Feuerzeug dorthin. Enderpöl dahin. Ich äh, hab Gapel dorthin. Am besten sowas nicht in Inventar nehme ich Idiot. <lacht> sowas, so. Okay, pa passt. Bei mir auch, komm. Okay, rauf okay. da, rauf da, oh mein Gott, 3, Leute. 3, okay, komm. Das funktioniert. Oh mein Gott, oh mein Gott! Soll ich gappeln? Okay, soll ich gappeln? Okay, die sind auf dem Weg. Ich hab gesehen, dass Creeper im Sinne seiner Folge da angelangt ist. In, dem, in den Wald. Äh, ja. Ich hab Zyayi noch nicht geguckt. Das Creeper hab ich keine Zeit gehabt. Ich suche ja. okay, gerade hier, in Mitte. Wir warten hier, wir warten hier, wir warten hier. Ich muss Pass auf hinter diesem Zombie. Puh. Okay, aber halt jetzt die ganze Zeit dein dia ja? Ja, Digi. Aber ich hab mal einen Bogen, siehst du das? Siehst du das? Ach, wir wollten mein, meinen Bogen verzaubern. Äh, kannst du schnell machen? Ja, kann ich das schnell machen, wenn du platzierst? Die kommen, die kommen. Achso, äh, Amboss. Äh, ich hab den du. Amboss nicht. Ich hab's, ich hab's nicht. Nein, warum, warum Amboss? Äh, voll, hier, Verzauberungstisch. Achso, achso. Aber hier äh, nicht, sorry. hier nicht, hier geht's nicht. Äh, lass, Nein. äh, halt. Achso, warte. Hier? hier. Hier, hier. Schnell. Komm. Auf, auf. Scheiße, egal, Stärke. Passt. Okay, bau ab. Okay, nice. Nice, nice. Okay. Ich habe halt kein Essen, ich hoffe die haben Essen. Oh, das stimmt halt, ne? Er äh, sprint, also spring nicht, ja? Okay, dann sprinte ich halt nicht. Ähm, du weißt, auf wen du raufgehst äh, und ich gehe auf, äh, ne? Ja. Okay, äh... Wer will gegen wen? <lacht> Nein, schreib das nicht. Du weißt doch... Zenny weiß, dass er gegen... ...gegen dich falten wird. Ähm... Ich gegen Green. Oh, nein, nein, ich dachte nein, wir machen nein, anders nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, äh. nein. schreib du, nee, ich. Schreib du, nee, ich. Nee, ich. <lacht> okay. Ja, beide dir, Russi. <lacht> ja, gut. Er, er, er hat uns ne. gesehen, oder? Hat er? Ich höre, ich ich, ich, ich höre hör, was, sie ich höre was. Sie ich sehe ihn, sie ich sehe Creeper, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, okay. Leute, scheiße. Du gehst, du gehst nicht auf ihn, du gehst nicht auf ihn, warte. Ist das ist Süani, das ist Süani, Junge. Willst Und du auf ihn? ihn okay. Willst du auf ihn? Dann gehe ich auf Und Creeper. Nicht. Na, ah. Warte, das ist. Guck, guck, wo Creeper ist. Guck, wo Creeper ist, bitte. Creeper sollte jetzt eigentlich auch kommen. Also, okay. eigentlich wollten wir ja, dass die sich auch irgendwie aber. Er ist glaub, relativ gut equipped, ne? Er ist relativ gut equipped. nicht ganz. Ja, auf jeden Fall, Junge, das hat mich gerade voll erschreckt. Oh mein Der hat. hose Der, Der ist, Der Der ist, ist besser als vier. Hat er verzaubert? Hat er verzaubert? Hat er nicht? Hat er nicht? Hat er hat nicht verzaubert. Okay, okay. Und wir haben mal, Schutz 2 auf das meiste. Geht. Okay, geh, äh, geh irgendwo, aber, in, aber irgendwo in meiner Nähe, ja? Musst du gehen. Irgendwo in meiner Nähe. Und guck, wo Creeper MC ist, bitte. Aber auf wen? Fall, <lacht> Da ist er, da ist er, da ist er! Ich hab ihn gesehen, ja, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Der ist okay. da oben. Okay, soll ich auf Creeper und du gehst auf Siani. Ja, okay. Okay. Go. Aber ich hab keinen Bogen. Du, äh. Creeper, komm. Kann, Kann ich diesen Bogen? Achso. Creeper MC ist leichter, relativ leichter. Glaube ich. Wer... warte, wer zuerst? Warte, Green! Ihr, ihr beide fightet, komm! Ihr, ihr beide fightet! Ich ging Sunny so oder beiden? was? Nein, ihr, du gegen Creeper C. Okay. Ich, eigentlich andersrum, an. das passt auch so. Ich vertraue ja. dir, ne? Hast du auch Schutz 2 auf alles? Ja, komm. Let's go. Er hat geppelt. Soll ich auch gappeln? Nein, schon mal. Bitte! Wie läuft's, wie läuft's, wie läuft's? Warte. Er ist low. Oh, willst du? Okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, nicht sterben, Junge! Renn weg, wenn du stirbst, renn weg, renn weg! Wasser, Wasser, hast du Wasser? Ich bin gleich tot, warte. Wasser, dann renn weg, dann renn weg. Tschüss Ich renn kurz ein bisschen. Ich nehm, ich nehme eure Eimer, ne? Ich nehme eure Eimer. Ja, ja. Er verfolgt mich gerade. Ja? Hier. Scheiße, ich hab, ich hab den Lava-, Lava Eimer verkackt. Ah oh Gott. Oh, ich hab Wassereimer Wasser- Eimer hey. jetzt. Ich geh auf ihn drauf, ich gehe auf ihn drauf. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, green nein. Der Masterplan nein. er oh, Dias, Der Dias. Ah. Ich brauche schnell Dias. Dias. Oh green, ich verzeihe das nicht. Ich verzeihe das niemals. Hast du Zuckerrohr? Ja. <lacht> oh, er hat ein Käppel, oder? Ne, das ist ein normaler Apfel, oder? Oder? Warum kann ich nicht aufnehmen? Komme ich das? Oh Klar. <lacht> Green, ich bin sehr enttäuscht. Du hättest wegrennen sollen, habe ich dir doch gesagt. Ich bin, ich bin weggerannt. Scheiß, Junge, jetzt muss ich das alleine machen. Ach, oh, Fuck, hätte ich gesagt, greif an oder so. Oh mann, Green. Das tut mir jetzt auch leid. So, mir ging wegen Siani, weil ich habe ihn einfach so angegriffen. Das war schon ziemlich unfair. Das tut mir an der Stelle doch leid. Ich habe es halt nicht gepeilt. Ich war halt so. Ich wollte einfach nur rächen, weil äh, ich habe jetzt nicht. Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass einer von uns stirbt. Das ist halt sehr belastend. Okay, go. <lacht> ja, den kriegst du. Du wirst es ja gewinnen, glaube ich. Chill, schreibt der. Nee, ich würde jetzt. Ne, komm. Greif äh, greife einfach an. Green, was machen wir jetzt? Können wir das ja, überhaupt noch schaffen? Ich muss erstmal suchen. Was suchen? Was will er denn suchen, Mann? Warte, du hast den Verzauberungstisch gehabt. Ich muss den schnell nehmen. Ich, schnell nehmen. ich bin eigentlich durch diese Enderpearl gestorben. Irgendwie. Fast. Warum? Aber ich so habe die Enderpol, Ich hab die Enderpearl aber ins Wasser geschmissen. Also kann ich da nicht stehren. Ich hab den Zaubertisch, ich hab den Zaubertisch. Ich hab die doch in Zaubertisch. Hier ist zum Glück überall Kuchen. Dann kann ich dann essen. Oh fuck, hätte ich einfach random. Warte, er, er hat, hat ja doch hier eine Dia-Hose, eine Dia-Hose hat er. Gib mir die Dia-Hose. Ist die Dia-Hose besser als meine? Ich glaub schon. Ich schmeiß einfach mal einen Stack Stein weg. Okay, wo ist er? Wo ist er? Ich will fighten. Oh nein, Green, das kannst du mir nicht antun. Oh, so Soani tut mir jetzt wirklich leid, ne? Also, Grüße gehen raus an Soani und Creeper. Dass sie sich einfach getraut haben. Ja, und dass ich leider schon zu früh auf... Also ich hätte ihn fair machen können den Kampf, aber ich meine, das ist erlaubt, was ich gemacht habe. Das ist jetzt nicht ja. irgendwie eine Regelbrechung. Nein, ich habe verkackt, weil ich habe dir nicht gesagt, greif an oder so. Ich, ich wäre ich wär sonst noch am Leben. Jetzt komm! Boah, Junge. Oh. Bist du noch auf dem Server? Nee. Still, er schreibt still. Also, ich soll chillen. Nein, chill Junge, nein, ich chill <lacht> jetzt auch nicht. Ich geh einfach rauf. Hatten die Essen? Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Wow. Jetzt laufe ich jetzt zwar mit DIA-Hose rum. Ah, den kann ich verzaubern! Ich mach das mal schnell. Verzauber mal schnell meine Hose. Auf Schutz. Und Haltbarkeit. Okay, cool. Wenn er jetzt nicht mal kommt, ne? Ich raste so aus jetzt. Okay, gut. Da will noch eine Minute warten. Oh, scheiße. Nein. <lacht> denn da drauf enchanted? Oh, Schärfe. Oh, ich behalte mal sein dia -Schwert. Das ist ja richtig nice. Was hat er noch? Hat er. Hat auch einen Dia-Brustpanzer da? Oh, Schutz 2, das behalte ich. Schmeiße ich. Was weiß ich, weil ich habe einen Stack. Digga. Schutz 1 auch. Okay, behalte ich, behalte ich. Ready? Äh... Ich baue mal... bin gleich da. Ich baue hier mal ein Grab für Zanny. Der tut mir echt leid. Äh... Sag mir nicht, ich weiß nicht, wie ich ihn... So, doch jetzt so. Tut mir echt leid. Vielleicht hängen Ey, wir noch später nee, ein Schild nie drauf. im Leben! Was denn? Zanny hatte wirklich nur ein Herz. Und ich hatte drei Herzen oder so. Ich konnte ihn selber killen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Die kann ich abbauen. <lacht> Hehe, ich habe seinen Namen, glaube ich, gesehen. Ich sehe, ich, ich sehe seh seinen Namen. Ich sehe ihn. Ja, dann musst du angreifen. Ich, äh, er, ich Gapel. Und geh drauf. Er hat auch einen Bogen. Ey, fuck, ey. Er baustabbed, oh, spam, so. er spammt mich, er spammt mich. Ist mir egal, ich geh drauf. Und jetzt Lava, aber er hat nicht getroffen, er hat nicht getroffen. Yes! GG. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, oh mein Gott. Nein, ich ärgere mich so krass. Hätte ich ihn angegriffen, Mann. <lacht> Junge, ich ärgere mich richtig krass. Ich hätte ihn getötet, Mann. Ich habe seine Diaspitzhacke. Mann, Green! Jetzt bin ich alleine gegen Pommes-Trommler und Flo-Fifa. Und Historik, falls er überhaupt noch Items hat. Okay, hat er irgendwas Besonderes, Wichtiges? Ne, er hatte nichts. Green, ich habe sechs Dias nur. Ich habe aber eine Hose. Ich kann mir, soll ich mir einen Helm machen? Ja. Oder in der Schuhe? Helm oder Schuhe? Helm. Jetzt sofort noch oder? Oder nächste Folge? Äh, ich kann ihn noch, noch mal aufnehmen. Ich äh, kann ihn noch mal aufnehmen. Hast du meine Items ausge aufgesammelt? Ich guck mal, ob du noch irgendwas Wichtiges hattest, aber ich glaube, ich habe alles Wichtige. Ich guck noch mal nach. Und guck bei den anderen zwei, ob die Dias hatten. Und guck mal, wie viele Dias du hast. Ich baue ihm gleich noch mal ein Grab. Ja, ich habe eigentlich alles Wichtige, glaube ich. Hier sind nur bei Stein und so. Essen habe ich Essen mitgenommen. Scheiße habe ich nicht. Aber ich habe keinen Platz mehr für irgendwas. Egal, damit nicht ja Leute, ich hoffe euch hat das gefallen. wir haben noch ein paar Minuten tatsächlich. ich baue ihm mal auch noch ein Grab. Habe ich noch Platz? Ich habe gar keinen Platz. Ich habe so viel Schrott. Ah, hörte ich kann meinen Amboss benutzen jetzt. Ich benutze mal meinen Amboss. Ich hoffe jetzt steuert niemand nach. Sonst bin ich am Arsch. Okay. Äh, verwenden wir mal meine Brussi. Ich habe die ja Brussi. Schutz 2. So. Ähm, Schwerter. Zack. Nein, ich habe keine, hab keine Level mehr, ich muss in Never. Ich habe zwei Dia picke, picken. Nice, nice. Ja, ähm war eine coole Folge. Wir haben zwei, ich habe zwei Kills. Allerdings ein äh, eine Prinzessin verloren. Das ist jetzt etwas blöd. Dafür haben wir jetzt aber fast äh, soll ich mir ähm, Full voll Dia machen? Oder kann ich gar nicht, oder? Nee. Scheiße, die hat nicht so viele Dias. aber ich kann Helm, soll ich Helm oder Schuhe machen? Ich würde sagen ähm, Schuhe. Ja, muss Schuhe dann. Und nicht Helm, weil Helm ist gerade Schutz 2 Wasseraffinität 1 und das passt mir eigentlich schon. Aber warte mal. Was ist denn besser? Ich habe hier zwei Schutz 2 Hosen. Das heißt, ich hätte hm. Schutz 3, wenn ich die verbinde. Hm. Okay, es wird Nacht, ich soll mich lieber verpieseln. Oder ich will noch ein Grab bauen. Ah, ich baue ihm lieber noch ein Grab schnell ich habe keinen Platz, oder ich habe ein wenig Platz, lass mich in Ruhe, soll ich direkt noch mal aufnehmen, oder, was meinst du? Äh, kannst du, ja. Ich guck mal noch mal kannst seine er, Item du, schnell nach und dann hören wir auf. Du, du kannst, du kannst ja jetzt selber entscheiden. Oh Gott, also. wegen seiner Larve brennt der ganze Wald. Null. Ne, hat er aber nichts besonderes. Oh, Essen hat er! Wie viel Essen hatte er? Oder okay. oh, ganz viel Eisen, Digi und Gold. Oh mein Eine Gott, Minute noch. Mal hat er Obsidian? Warum hat er oh Obsidian? Oh mein Gott. Ähm, Mike, guck mal, ich hatte zwei Herzen, ne? Nein, nein, da war das Eisen. Herz. Warte, warte, ich muss kurz konzentrieren. Oh fuck. Ich muss das Eisen, bitte. Nicht nochmal in den gleichen. Okay, jetzt kommt das Eisen, glaube ich. Zack, zack, zack, zack. Zack, zack. Alter, wer ist fast ein Stack eisen. Ich brauche ihn nochmal schnell, gerade bevor ich äh, hier von einem, äh, von der Lava sterbe. Hier, zack, oh Gott. Viel Spaß. So, ähm, wenn euch die Folge trotzdem gefallen, hat, lasst gerne Pussy-Wertung da. Lasst liebe Grüße da bei allen, die ich jetzt umgebracht habe und alle, die allgemein heute gestorben sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Varius wieder, wenn Green dann nur noch kommentiert und nicht mehr leider mitmacht. Der Wald nämlich nicht mehr unter uns, leider. Leider, leider Gottes. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Die Atombombe ging leider nicht ganz auf. Greenheit. Parts verkackt. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, wie er das verkacken konnte. Ich meine, das war alles völlig offensichtlich. Nun ja, die Parts von den beiden war aber, waren aber dennoch relativ amüsant.